wieder ein bisschen regeneriert. So können wir Sachen verkaufen. Okay, mein haben Inventar oder Zeugs. Ihr seht etwas krank aus. Ich glaube, ich nehme mir ein bisschen Essen mit. Wenn ich darf. Als das Kaiserreich so sich dem Reich Meribund ergab, brachte es Schande über uns alle. Ich decke die ganze Tafel ab. So viel wie die Essen muss. Im Kampf. Oh. So, Wolltest du mitnehmen? Bist du das noch? <lacht> ich muss genommen. Ist so, wieder Proviant. Beim Schmied können wir doch bestimmt Waffen verkaufen. Wir haben doch schon den Schmied gesehen irgendwo. Tut mir Jäger man. Wir haben kleine und große Waffen, die besten Waffen und Rüstungen. Ah äh, ja. Okay, was ist zum Angebot? Ja, die besten Waffen, na ja. Und je zu. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Äh. Ah. Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. So, was können wir davon verkaufen? Die behalten wir mal schön. Die Pfeile waren 20 Schaden, also meine Pfeile meine hatten nur neun Schaden, also zehn Schaden hier. Das ist schon echt sehr schön. Ob den können wir dann verkaufen, obwohl der hat noch. Ist halt wirklich gut. Schritt nutzen wir halt nie. Ha, ah, die sollten wir mal ausrüsten. Die Handschuhe sind gut. Nee, das bringt nichts wirklich. Es okay, ist schön, mit euch Geschäfte zu machen. müssen Und wir müssen mir noch das Zeug Überlegen abkaufen Ja, aber ich hab noch kein Geld. Es ist schon ärgerlich genug, dass mir all diese Männer... werft einen Blick drauf. So was kauft die uns ab? Das Essen. Nee, das bringt nichts. Vergesst nicht täglich frisches Obst und Gemüse zu essen. Die besten Stücke aus frisch erlegtem Wild. Sammlerstücke. Willkommen. Sagt Bescheid, wenn ihr Dieses noch Dieses Lied hier braucht. ist besonders beliebt. Ich glaube, ich habe hier... Falls ihr Arbeit gelangt. braucht, was haltet ihr davon? Ein dann wollen wir diesen Hunger doch stellen. Okay. Kann ich kann hier auch noch Essen verkaufen. Ich will das ganze Schmuckzeug, Lass mich was ich wissen, mit dem habe, verkaufen. Ich bin Barde von Beruf. Vielleicht habt ihr schon von mir gehört? Oben in Einsamkeit gibt es eine ganze Akademie, wo sie die Künste lehren. Gesang, Lautenspiel, Dichtkunst. Ich habe selbst dort studiert, ja, wir mal hin. musste aber wegen eines Missverständnisses mit der Direktorin abgehen. <lacht> Nun ja, eher ein Missverständnis mit ihrem Ehemann. Gewiss, was kann ich für euch tun? Ähm. Ah, eine schöne, aber blutdürstige Geschichte. Die kann ich Unbedingt. vortragen. Sicherheitslage in Weißlauf ist furchtbar. Eine Schande ist das. Wird der Bade nicht singen? Mir gefällt diese Arbeit ja ganz gut, aber ich bin reif für den Ruhestand. Ich trage mich mit dem Gedanken, die Schenke an Isolda zu verkaufen. Wie dem auch sei. Was braucht ihr? Kopf Gemischt waren haben. Lass das nicht Freizeit, wissen, wenn zu wenn verkaufen. Gefällt. Alles steht zum Verkauf. Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. Der gibt bestimmt keine guten. Keine guten Preise. Obwohl. 21 fürs Bügeleisen. Oha. Eisenherz. Oha. Ja. 15 für aus. Äh, wie? Das ist mein Gold? Wo werde ich hier oder was? Ich hab, das, ich hab das gekauft! ich hab erkauft. Große Scheiße. Dass ich verkaufte scheiße ich würde euch sogar einen eurer verwandten schmuckstücke ich habe mir ganz geld für den scheiß ausgegeben für den becher und den Sch die steine Yark. Wie werde ich das jetzt los das ist natürlich für belegger ich habe dem das für 100 gekauft Yark. das geht wieder zurück. Und <lacht> das habe ich so teuer von gekauft. Das tut doch weh. Kauf alles unter sonstiges. Ich war habe mich aufgepasst. Laute behalten nur, noch wir brauchen. Okay. Jetzt haben wir aber auch die Drachensachen verkauft. Das könnte übel kommen. Denk daran, ich tue alles. Okay, jetzt haben wir 1000. Immerhin. Auch wenn wir blöd waren uns verkauft haben. Zeugs gekauft haben, statt zu verkaufen. Haben dann doch noch 1000 rausgestanden. So viel kostet doch ein Pferd, oder? Stellung, dann noch mal 200 irgendwas. Es wäre doch erst mal was. Und da 10 kriegen wir noch neuer. irgendwann mal ein Pferd besiegen, ähm besiegen. Da haben wir doch einen schon gesehen. Die scheint sie überzugeben. zu geben. So, ich kaufe ein Ich habe die schnellsten Rösser in ganz Himmelsrand. Keines von ihnen ist älter als neun und das jüngste ist sechs. Das Pferd, das ich im Angebot habe, ist sieben Jahre alt, aber in guter Verfassung. Und es hat viel Temperament. Aha. Wir haben ihr den Namen Königin Alf Sieger gegeben, oder kurz Ali. Ihr könnt sie aber nennen, wie ihr wollt, sobald sie euch gehört. Ähm, ich möchte ein Pferd kaufen. Warum nicht? Ihr könnt eins haben, das bereits gesattelt ist, wenn ihr das nötige Kleingeld habt. Das ist mein Angebot, 1000 Goldstücke. Abgemacht. Es ist das mit dem Sattel. Und das eine, was hier rumsteht. dann habe ich noch genug Geld, um eine Wildfettkarte zu kaufen. Nicht mein Problem. Nein, Weiter natürlich. Nicht. Das habe ich aber 250 Gold, kriegen wir schnell. Wir haben schon 100. Pferd und Max. Jetzt brauchen wir noch einen Namen. Ähm, Schreibt es mir in die Kommentare. <lacht> das werde ich bis dahin nicht sehen. Ähm Schreibt mir euren Namen gerne in die Kommentare. Lydia. So, wo müssen wir hin? Weit in den Norden. Den Fall mal entfernen. Ich glaube, wir müssen hier vom Lager. Wo ist das? das? ist am nächsten dran. Der nächste Punkt. Ich hoffe, mein Pferd nicht auf Weg drauf. Das war teuer. Äh, hier. Quest. horn Nachdem ich bewiesen habe, dass ich in der Lage bin, das groß der Macht und die Schreie also zur Lernen hat der Graubart Argen die mich auf eine letzte Prüfung geschickt. So das Rund von Jürgen Windlaufer auf das dessen Grab in Wüstengraf beschaffen. Ein Grabhügel Hügel in Sümpfen von Jamarsch. Ja Gutes ein Pferd hinreiten. Was soll schon schief gehen? Ich würde mal sagen, wir machen aber, ich hoffe das geht mit Pferd, eine Schnellreise. Ich hoffe da kommt jetzt nicht der Drache und zerstört alles. Das ist ja sehr schnell. <lacht> wir sparen mir Ausdauer. Können das nicht noch schneller? Können wir da lang? nicht, ob wir damit schneller sind das ist mit dem Pferd, aber ja auf jeden fall, weil der kann durchreiten und wir werden jetzt schon hundertmal mit der Ausdauer fertig. so sowas. Oh nein! Okay. Schnell vorbei, hier. In Yeti wollen wir nicht kämpfen. Noch ein Yeti. Wo ist Pferd? Ich brauche noch einen Namen für dich. Ich hoffe, du gehst nicht sofort drauf. Vielleicht fällt mir einer ein, wenn ich schreibt mir in die Kommentare. Das ist ein vorproduziertes Depart, aber wie ich mich kenne, habe ich bis dahin noch keinen Namen. Doch kann man ihn ändern. Namenswünsche in die Kommentare. Der beste, der beste gewinnt, dass sein Name zweigenannt wird. Auf gutem, auf gutem Weg. Wir sind schon fast da. Es hätte, sind wir mit dem Pferd relativ schnell. Da wären wir langsamer gewesen ohne Pferd. Das Pferd da trinkt nicht im Wasser. Und da gibt es eine Landsbrücke. Zumindest eine halbe oder eine ganze sogar. Ich Die Töpfe können ja vorbeireiten. Wo müssen wir denn hin? Wir sind vorbeigeritten, verdammt. Da drehen wir mal eine Runde. Richtung. Hustenglav entdeckt, okay. Da muss ich den lang jetzt doch wieder gehen. Nein. Mein Pferd. tot. Oh, wie geht jetzt mein Pferd? die Orientierung verloren. Lustengrab, da waren wir doch schon. Ist doch hier wo die Banditen sind oder nicht? Wie stecken man denn hier ab? Pferd in Ruhe. Wie der Bitch los! Ich mein Pferd. Niemand greift mein Pferd an. Das doch das hier. Ja, genau hier müssen wir hin. bleibt mal hier, fährt Ich kümmere mich hier mal. Krabben. Krabben bei der Das Horn muss also hier drin sein. Gibt es einen Eingang? Gold, nehme ich gerne. Oh, hier können wir schlafen. zu Oh, 26 Rüstung nicht schlecht. Fackel, Gold Jetzt können wir verkaufen. Doch vorhin. In die Sack? Ich fürchte, hier müssen wir rein. Schon wieder eine Höhle. Ein Dungeon. Na, wundervoll. Ein bisschen Bier, ein bisschen Gold, Granatstein. Das ist nichts wert. Ihr könnt euch gerne eine Hacke nehmen. Hast du Hungerst nicht, ja? Okay. Menschenfleisch. Gute Güte. Ich weiß nicht, ob wir das behalten dürfen. Die Robe. Dann haben wir noch eine, die wir nicht verkaufen können. Und wann ist noch mal den aus Versehen? Das Menschenfleisch. Und noch eine Magierobe. Robe. Ein Heiltrank. Dann brauchen wir jetzt mal zwei haben wir davon. Da müsste man lang erschaufen. Da muss jemand einen in Und da mag ja nur oder was. Wir müssen genau hier lang, aber der Weg ist versperrt. Ich nicht gegen uns gekämpft, aber. Oh kacke. Jetzt geht's nicht gut. Streitaxt ist nicht schlecht, die können wir mitnehmen. können wir bestimmt verkaufen wie sieht es mit den Waffen aus 22 habe ich hier geht auch 22 die ist ein bisschen schwerer Nee, da behalte ich die bei die andere Axt und verkauft die irgendwann. Sieht besser aus. Oh je. Okay. Wir müssen mal da Land. Vielleicht können wir ihn besiegen, bevor er uns besiegt. Ähm. Ich soll ich keinen Trinken mehr? Ein Drachenhelm. Trinke, trinke, trinke. Mal viel, aber keine Heiltrinker. Fünf Brot einfach mal wegspachteln. Warum nicht? dafür was mitgenommen ein Sack der Töffel Tüte mehr essen und wieder geheilt und weiter geht die Reise im Kreis Aha. Da müssen wir langs. Okay, hier muss es doch ein Rätsel geben oder so. Wird da jetzt hinterkommen? weiter, ja genau hier, So oben geht es weiter. Ui. Haben wir ein bisschen Gold im Sack gefunden. Den Speicherpunkt, das ist gut. Was ist die schon aus den Augen verloren? Oder? Oh nö. nicht schon wieder. Nicht wieder kümmert du dich. Ich hoffe, wir sind noch richtig und haben uns nicht schon wieder verrannt. Höheren Grund steht dort über mir, dass die Menschen besiegt. Zauberbuch ist sehr gut. Nimm mal mit. Ich glaube, ich habe mich verrannt. das hier wo wir hin müssen Okay, er okay, steckt aus seinem egal sagt alle sehr gut magie dafür dass er nur Skelet skelette sind oh, oh, Und nein, eisenschild und er hat mir einen Wir sind noch auf dem richtigen Dampfer. Ja, ungefähr. Äh. So etwas habe ich noch nie gesehen. Klassische Musik sitzt da hin. Geh mir jetzt zur Seite. Let's. Das brauchen wir nicht mal zu suchen. Okay, wir sind so ziemlich da. An dem Gitter müssen wir vorbei. Oh je. Was ist jetzt passiert? Simon Says oder was? dann eine Lösung wieder an den Wänden die Hinweise aufgeben. Ein Nicht gern. Geht es nicht auch gern? Gibt es schon mal wieder eine Rätsel? Steine wie, wie unterscheiden die sich das ist nicht gibt's hier ein Rätsel? den nee, Tumen? Das hat jetzt nicht viel gebracht. Sicher einen Ton. Ein Hinweis auf das Rätsel irgendwie. Nicht wirklich. Notbogen gehen ich gerne. Gibt hier Hinweise? Schädel haben wir mitgenommen. Trollschädel. Tronen und Relevanz. Das ist ein Statuen mit Augen. Magie. tierische Gestalt. Okay, da brauche ich eine Drachenseele dazu. Nur Drachenseele. Ach, um die Drachen zu, zu erlernen oder was? Um sie einzusetzen, brauche ich keine. Ah, okay, jetzt müssen noch Drachen töten den Schrei zu ernähren. Okay, dafür war das wert, hier runterzukommen.